die erste Demo in Überlingen ist wollte ich noch so ein bisschen erklären was es bei der Sache um was es geht wie das Ganze entstanden ist was es für Möglichkeiten gibt auch und zwar ist es ja eine internationale Verbindung mittlerweile also es gibt in ganz vielen Ländern Fridays for Future in Schweden Belgien Frankreich Schweiz Spanien, Australien, wir sind mega groß geworden. In Deutschland hat es mittlerweile 220 Ortsgruppen. Davon haben letzten Freitag 165 gestreikt. Mal schauen, wie viele es diese Woche sind. Es werden immer mehr Gruppen. Wie gesagt, letztes, äh, letzte Woche 26.000, heute sind wir bestimmt 30.000. Ähm, ich bin immer gespannt, was passiert. der nur manche betrifft, sondern wegen einem viel allgemeineren Problem, der, der Ernstnahme der Verantwortung. Schließlich sind es wir, die in der Zukunft ausbaden müssen, was jetzt und in der Vergangenheit passiert und passiert ist. Wir sind es, die mit Hungersnöten, Völkerwanderungen, Umweltkatastrophen, den sozialen und politischen Problemen und mit so viel mehr umgehen müssen. Und damit wir nicht in 30 Jahren vor einem irreparablen Trümmerhaufen stehen, stehen wir genau hier. Mein Thomas Brandt, ich vertrete die andere Ortsgruppe, die, äh, die Grünen. Wir sind alle angeschrieben worden vor ein paar Tagen, ob wir hier einen Beitrag leisten wollen, ausdrücklich auch nicht um Wahlkampf zu machen. So unser Projekt, das wir beitragen wollen, ist, dass wir am 25.04. den Kursaal gemietet haben. Zwei Studenten von der z berlin universität haben sich vor einem Jahr gefragt, was ist eigentlich der Klimawandel? Denn viele haben viele Informationen, aber es ist nach wie vor nicht klar, auch nicht wirklich simpel runtergebrochen. Und wir wollen das Format so machen, dass wir a von denen einen kleinen Impulsvortrag hören, b aber auch dann in den Arbeitsgruppen uns Arbeitsgruppen bestimmt zusammensetzen und sagen, welche Ideen kann man denn für Überling oder Überlinger Raum noch haben, wenn hier Klimawandel, wie können wir beitragen, was kann man tun, um den Klimawandel weiter zu begegnen. Denn eins ist klar, es geht um jeden Einzelnen von uns, es geht um jeden Fußabdruck, dass wir ihn kleiner machen. Und die Aussage, ist auch leicht kritisch missverstehen, dass andere damit auch verantwortlich sind. Die Erfahrung fängt bei uns selbst an. Die Frage ist jetzt: Wie kommen wir raus aus dem, wir müssten, zu dem wir machen? Dafür haben wir mehrere Ansätze. Das erste ist das, was jeder Einzelne tun kann. Energieeffizienter leben, weniger oder wenigstens qualit qualitativeres Essen essen, versuchen, auf einen Weg Einwegplastik zu verzichten und vor allem bewusst leben und handeln. Dem ich jetzt aufgefordert wurde, auch ein paar Worte zu sagen, erstmal herzlich willkommen auf der Hofstadt in Überlingen. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr. dass ihr so deutlich macht, was für euch in Zukunft wichtig sein wird. Ich glaube, man kann, nicht, kann gar nicht früh genug damit anfangen, seine politischen Interessen, aber auch seine persönlichen Interessen kundzutun. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Aber, und das müssen wir alle wissen, es hängt nicht nur von Überlingen ab, es hängt nicht von Baden-Württemberg ab, es hängt nicht von Deutschland ab. Weltweit! Aber, auch. Aber ich habe gesagt, nicht nur, und das können wir an dieser Stelle, glaube ich, so stehen lassen. Gesetze, Regelungen und unterstützende Projekte müssen verstärkt vom Staat ausgehen, um das klimafreundliche Leben attraktiv und alternativlos zu machen. Doch dies ist eine riesige Baustelle, und irgendwo müssen wir anfangen. Wir müssen aber nicht nur in Berlin und Brüssel anfangen, sondern überall, also auch hier in Überlingen. Deshalb fordern wir einen attraktiveren öffentlichen Nahverkehr, mehr Öffis zu verschiedenen Uhrzeiten und auch in die Überlinger Teilorte. Eine komplette oder wenigstens starke Kostenübernahme des öffentlichen Nahverkehrs durch Steuergelder, den Ausbau von Fahrradwegen, eine autofreie Überlinger Innenstadt und außerdem Informationen und Handlungen. Mit den Forderungen nach Informationen meinen wir Informationen über Projekte, die die Stadt für den Klimaschutz tut. Oder auch Informationen über Angebote, die man nutzen kann. Daran schließt die Forderung nach Handlung der Politik sofort an. Denn es kann nicht genug für den Klimaschutz gemacht werden. Wir wünschen uns, dass endlich in den Köpfen der PolitikerInnen und Firmen ankommt, dass die persönlichen Interessen nur dann durchgesetzt werden dürfen, wenn dadurch nicht der Rest leidet. Im Vorfeld zu dieser Demo haben wir letzt letztes Wochenende die Überlinger Ortsgruppen der CDU, SPD, FDP, Linken und Grünen angeschrieben, um sie einzuladen, Projekte vorzustellen, mit denen wir alle konkret etwas für den Klimaschutz tun. Die einzige Rückmeldung kam leider nur von den Grünen und von den Linken. Es haben also anscheinend alle anderen Überlinger Ortsgruppen kein Konzept für den Klimaschutz oder keine Projekte. sollten uns auf jeden Fall daran kein Beispiel nehmen, sondern lieber selber Initiative zeigen. Wir setzen das Zeichen bis hierhin und nicht weiter. Die Fakten liegen, liegen auf dem Tisch. Es muss gehandelt werden. Jeder muss handeln. Ihr, ich, aber auch die Politik. Die richtigen Rahmenbedingungen würden uns dabei helfen. Und wer seinen Kopf anschaltet, der weiß das auch. Dankeschön. dritten wird die Demo in Ravensburg stattfinden, da waren letztes Mal 2.000 Menschen und ich nehme an, Friedrichshafen wird dann auch nichts machen und wir werden uns alle in Ravensburg treffen. Danke, danke an jeden Einzelnen, es ist super wichtig, dass ihr da seid. Weiter so und ich hoffe, ihr überlegt jetzt jede Woche. Wie wichtig es ist, dass wirklich jeder hier steht, dass wir uns bewusst werden über unsere eigene Verantwortung, denn nur wenn aus einem Ich ein Du und dann ein Wir wird, kann Veränderung entstehen.